Wenn mich jemand ansprechen würde mit go Shorty, ich würde it's my birthday aus der Seele schreien. Mädels, go Shorty! Go Shorty! Wie, wie kann man das nicht kennen? Die, die leben alle unterm Stein. Mädels, enttäuscht mich nicht. Go Shorty! It's We're gonna super like it's your birthday. Sehr gut. <lacht> kein Intro, ja. kein Outro. Wozu? Piss out. ne? Genau. Ein Go Shorty! Yeah. <lacht> Sehr gut. Dürfen wir euch fragen, was euer Lieblingssong ist? Von Katja Krasavitze Pussy Power. <lacht> ich hab sogar ihr schon. Wirklich? Ja. Okay. Willst du uns was performen? Wir drehen Street Karaoke. Soll ich dir helfen? Und sie jacke auch noch. Danke. Danke. Danke. Vielen Dank. Gerne. Eins, Eins zwei, drei. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Weiter kann ich auch nicht. Ich weiß ganz genau. Nein. No. Was wollt ihr denn für uns singen oder rappen? Was? Gar nichts. Ich kann nichts rappen oder nicht singen. Go shawty. It's your birthday. We're gonna sip Bacardi like. It's your birthday. <lacht> Sehr cool. Mills? Na hier, hier spielt die Musik. Mach nicht. Sorry, ich hab dich voll geschreckt. Wir wollten nur. Wo ist denn die Kamera? Da ist die. Wir drehen nämlich ein Street-Karaoke-Video. Sprich, wir lassen die Leute singen. Oh nein, was? nein. Dann machen wir so ein Uff. Uff? Was ist passiert? Was ist passiert? <lacht> so läuft das nicht ab. <lacht> <lacht> Egal. Kennt ihr das nicht? Uff, was ist passiert? Der Mackie hat hier jetzt zu. Das ist passiert. Was hört ihr denn mal in general? Fangen wir mal so. An. Meistens Deutsch Trap. Immer Für die Kamera einmal in deutschen Trap. Ich bin nicht dein Bu, ich bin dein, dein Irgendwas, wo ihr beide ein Duett singen könntet. Wir kennen gemeinsam. Und ich, was ist das? We are the world. Na, die Welt. Wir die zwei, Wir We die the world. We die the children. We are the ones who make a better day. So let's Wir sind Yeah. du kannst sogar voll gut singen, oh, WTF! Danke, Du würdest Adele sicher einsam mit Sternchen singen. Sicher kennst du Adele. Hello from the other side! Wenn ihr das genauso wunderschön fandet, lasst ein Abo und Like da. Er ja, kennst auch, du kannst gleich mit. Wir können gemeinsam singen. Ja, er kommt. Zack, ran da. zu meiner rechten Seite, haben wir dich. Sehr gut. Was kennst du von Adele? Oh, uh, das ganze Album. Das, Ganze, oh, das ist schon wieder zu viel, hier haben zu wenig. <lacht> Auf 3, 1, 2, 3. Jetzt sage ich, komme in meine Arme und singe das für mich. Go, Shorty! It's your Du bist so cool! Und was du sowieso sage, okay, das würdest du jetzt in die Kamera vortragen. Gar nichts, ich schäme mich dafür. Nicht schämen, Nein, diese Seite kann wollen wir nicht sehen, hervorlocken. Aber ich kann nicht wenn so. du unter der Dusche bist und du fühlst es gerade so. Under the umbrella, ella, ella. Hello from the other side. I must have called it thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart. And it doesn't matter, clearly doesn't tear you do apart anymore. anymore. Du musst unten, ich muss hoch machen. Sehr gut, sehr, sehr stark. GG. Die sind in einer ganz komischen Distanz zueinander. Nicht befreundet, aber auch nicht, ich spreche sie jetzt an auf ein Kaffee. Dürfen wir euch ganz kurz fragen, was euer Lieblingssong ist? Uh, wir drehen gerade ein so street video Sehr so cool. <lacht> Für Aber gut, dass es ins Video kommt, weil das hat sicherlich schon jeder vergessen, das Lied. Stimmt, Danza und Duro kennt man wirklich gar nicht mehr eigentlich. Aber das ist ein Banger. Duro geht immer im Sommer vor allem. Ich mal ganz kurz stehen bleiben, nicht zu so hastig. Das war so, wir haben 5000 Follower auf TikTok. Das war ein Korb. <lacht> das war so kann man es auch. Ja, man muss doch Körper kassieren. Jeder nicht genommene Schuss ist ein verfehlter Schuss. Zweite Weisheit des Tages. Oder? Zweiter Korb. Ich habe den Schuss genommen. Was hörst du? Oh, wow, Nossa könnten wir auch drehen. Kennst du, du das? Nossa. Nossa. Nossa. Ich kann aber Dex nicht. Du musst ja ein okay, you, Berg. Berg. I said you <lacht> dün. Dün. <lacht> Wir machen heute Ladenschluss. Gibt Gibt's die Sparte von Menschen, die einfach mitsingen? Und dann gibt's die, die mich einfach ganz weird ansehen. Wollen Sie uns ein ganz kurz Heute verkaufen wir Kaffee geben? Bitte? Heute verkaufen wir Kaffee? Heute verkaufen wir Kaffee! Yeah. Sehr gut! Einmal das Obligatorische, einmal ein Verkäufer mitnehmen für streetkaraoke Street Karaoke Video. Ist drin, haben wir einen Kasten. Go, Charlie. <lacht> <lacht> Stell dich vor, er hat jetzt, it. it's your birthday. Das ist wirklich cool. Wir ja. drehen nämlich ein Street Karaoke Video. Wir fragen ihn, oh, oh, okay. Kannst du, kannst du mir einen Song geben? Zu, zu singen. Was hörst du denn? Ich sag ein paar Namen und ich gebe dir irgendeinen Song. Crow. Crow? Ja. Easy. E easy. Ah. Du, du, du. Ich weiß nicht die. Ja, nein ich weiß nicht die Wörter. Also. Ah. Baby, wir fliegen um die Welt, gib mir nur deine <lacht> Hand und kannst du die Welt. Welt. Keine Sorgen, dass ist viel am um die Welt und so jeder ab und er <lacht> hier, nicht gefällt. <lacht> ähm, Vincent Weiss, uh. sind viele, wer wenn nicht wir. Sag mir wo, wenn nicht hier, hier, fangen wir an, an zu begreifen, begreifen dass, dass die kleinen Dinge reichen, dass, dass sie reichen, reichen mit sag mir, dir. Wo, wenn nicht wir <lacht> Was sind eure Lieblingssongs? Orbum oh, SUV von Luciano. Bullabim. Ja genau. Ja Bruder, das ist richtig genial. Super Kid him up. Rapp von oben herab. So wie 50 Cent im Clip so in der Club.